PG16. Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden und er ist immer bei mir. Mein Name ist Nathan Dawkins. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Und, hat er das da auch gemacht? Nein, es waren die Monster. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms. Das Training startet morgen früh um 5 Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Willkommen bei der CIA. Letzte Nacht ist was passiert. Sie haben ein Portal geöffnet, zu so Aidens Welt. Aiden! Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaffe nicht mehr. Sie kommen. Jodie, was hast du getan? Sagen Sie ihn, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen.